Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge zum Thema Warteschlangen sind langweilig und gerade das macht sie spannend. Patrick McKenzie, ein Programmierer-Unternehmer, hat einmal geschrieben, dass er am liebsten langweilige Probleme angeht. Alle Welt stürzt sich auf die sexy Probleme, die spannenden Probleme, die Probleme, die mit einer tollen Verkaufsstory kommen und er sagt, dass es ihm schon so weit gegangen, dass er gemerkt hat, da alle Leute nur noch die sexy Probleme lösen wollen, löst keiner mehr die langweiligen Probleme und man kann sich wunderbar auf diese konzentrieren und da große Wert heben. Für mich sind Warteschlangen so ein Thema. Langweilig, vordergründig uninteressant, aber gerade weil das Thema so vernachlässigt ist, gibt es hier sehr leicht Schätze zu heben. Von der Durchlaufzeit eines Arbeitspakets durch eine Abteilung oder durch ein Projekt ist ein Großteil Liegezeit, Wartezeit und nur ein ganz kleiner Teil Arbeitszeit. Und das nicht nur, weil Mitarbeiter 16 Stunden halt zu Hause sind und nur 8 Stunden am Tag bei der Arbeit sind. Nein, auch in diesen 8 Stunden, die die Mitarbeiter bei der Arbeit sind, liegen bei ihnen mehr Arbeitspakete, als sie tatsächlich bearbeiten. Da gehen wir aber nächste Woche drauf ein. Schauen wir uns doch mal verschiedene Arten von Warteschlangen an. Ich sammle mal ein paar Beispiele. Und dann werde ich ein bisschen auseinanderarbeiten, was die Unterschiede sind. Supermarktkasse ist ein Beispiel, was ich sehr gerne nehme, einfach weil es uns allen so bekannt ist und weil es viel gibt und eigentlich ein ganz gutes Vorbild ist. Typisch für eine Supermarktkasse ist, dass jede Kasse seine eigene Schlange hat. Ja, wir kennen das, fünf Kassen sind nebeneinander, drei davon sind offen, also haben wir drei Schlangen. Das heißt auf Englisch Early Binding of Resources. Das heißt, wir haben sehr früh das Commitment von einem Einkäufer, an welcher Kasse er abgerechnet werden will. Und wenn es an dieser einen Kasse länger dauert als an den anderen, dann wird er halt überholt an den anderen in den anderen Warteschlangen. Das geht, weil Supermarktkassen relativ, oder die Warteschlangen dort relativ kurz sind und weil generell der Kassiervorgang relativ schnell geht. Und es auch keine Überraschung gibt. Also auch wenn mal eine Stornung notwendig ist, dann rennt schon der Marktleiter hin und macht das relativ schnell, eben weil allen bewusst ist, ähm, man darf hier nicht lange warten. Zusätzlich haben Supermarktkassen einen riesen, riesen Vorteil, sie sind sichtbar. Und ähm, das hilft dem Markt natürlich zu sagen, okay, die Supermarktkassen sind jetzt zu lang, wir machen noch eine Kasse auf oder zwei. Und manchmal ist das auch auf die Kunden abgewälzt, da ist dann drei Meter vor der Kasse, ist dann so ein Klingel oder eine in den Seils hoch, wo man klingeln kann, hier bitte noch eine Kasse aufmachen, ähm, weil die Schlangen zu lang werden. Das heißt, manchmal sind diese Supermarktkassen aktiv gemanagt, indem einfach zusätzliche Kapazität geschaffen wird, um die Warteschlangen wieder zu verkürzen. Gutes Beispiel. Andere Schlangen, die wir alle kennen, ähm, der Fahrkartenschalter am Bahnhof oder das Nummernziehen in der Autozulassungsstelle oder in irgendeiner anderen Behörde. Bei der Post auch eine Warteschlange, mehrere Schalter. Das ist ein Modell, das bietet sich an, wenn der Vorgang an der Kasse am Schalter sehr unterschiedlich lange dauern kann. Ja, bei der Post ist es ein Riesenunterschied, ob ich zwei Briefmarken kaufe oder ob da jemand ist, der irgendwie ein Konto und eine Lebensversicherung abschließen will. Das sind einfach Themen, die mal eine, anderthalb, vielleicht sogar zwei Größenordnungen in der, in der Zeit unterschiedlich sind. Und dann macht es Sinn, dass wenn da mal ein Schalter blockiert ist, die eine Warteschlange halt durch die anderen Schalter weiter bedient werden kann. Auch hier wieder, die Schlange ist sichtbar, das heißt, sie kann gemanagt werden und ähm, das hilft. Typisches Beispiel in der Firma sind tatsächlich mit Tools organisierte Prozesse, Workflow-Tools, ähm, Rechnungseingang äh, in, der, in der Buchhaltung oder sowas, das sind tatsächlich häufig Vorgänge, wo ähnlich vorgegangen wird. Das nächste Beispiel von einer Warteschlange, eine Warteschlange, die nicht sichtbar ist, das ist ähm, ein Arzt, Hausarzt, Facharzt mit, mit Terminen. Dort ist es so, dass die, die Ressource, der Arzt selber, auf Wochen im Voraus verplant ist. Und letztendlich ist das, ist das Terminbuch nichts anderes als eine Warteschlange. Ja, das sind Patienten, die würden gerne behandelt werden, können aber erst in ein paar Tagen, ein paar Wochen drankommen. Das ist ein typisches Vorgehen für sehr teure Ressourcen, ist aber nicht geeignet für alle Fälle. Und deswegen haben die meisten Arztpraxen noch so eine zweite Warteschlange für spontane Besuche. Also gerade Hausärzte, die dann irgendwie dringend nochmal die Krankschreibung oder sowas dazwischen nehmen müssen. Sachen, die nicht mit einer Terminvereinbarung gehen. Ähm, Gibt es eine zweite Schiene, über die das abgewickelt wird. Und ganz ehrlich... Weil den Ärzten halt ihre eigene Arbeitszeit so wichtig ist. Ja, der Arzt ist ja der einzige, der Geld verdient. Nur wenn der Arzt was tut, wird in einer Praxis Geld verdient. Fast alle anderen Aktivitäten können nicht abgerechnet werden. Nur wenn der Arzt etwas tut, kann er Geld verdienen. Deswegen ist es ihm total wichtig, dass er immer Patienten schon warten hat. Deswegen haben die Zahnärzte drei Behandlungszimmer und da sitzt immer schon einer auf dem Stuhl, ist fertig vorbereitet, wenn der Arzt reinkommt. Das sorgt dafür, dass sie noch eine zweite Warteschlange haben, nämlich die Warteschlange im Wartezimmer. Ja, da werden Patienten ein bisschen früher eingeladen und müssen dann nochmal 10 Minuten, 30 Minuten sitzen, nur damit der Arzt zuverlässig ausgelastet wird. Im Unternehmen kennen wir das auch. Das ist typisch fürs Projektmanagement, dass wir Ressourcen auf Wochen im Voraus verplant haben und, und wenn wir Arbeiten haben, die irgendwo dazwischen müssen, dann irgendwie da jonglieren müssen beziehungsweise es einfach dann erst in Wochen laufen kann. Und last but not least, nicht so sehr als Schlange sichtbar, trotzdem will ich das einfach mal noch dazu nennen, ähm, das Thema Anarchie, Unordnung, Rechte stärkeren, ist jetzt relativ selten, weil wir in Deutschland doch relativ diszipliniert sind, die Engländer sind, was Schlange anstehen noch angeht, noch besser, aber ähm, wenn man ein bisschen sucht, dann findet man Beispiele, also beim Skifahren kennt man das, wenn, wenn tatsächlich die, die Schlange am Lift relativ groß wird, so dass man aus dem, aus dem Warteschlangenbereich rauskommt, dann bildet sich häufig eine Traube vor dem Eingang und da gilt dann ein Stück weit das rechte Stärkeren. Oder jemand, der mal in China unterwegs war, der weiß auch, dass dort die Ellenbogen noch als Mittel der nonverbalen Kommunikation auch sprachbarrierenübergreifend durchaus eingesetzt werden. Warum erwähne ich die Anarchie? Sie ist typisch für Unternehmen. häufig ist der Vorgesetzte der Stärkere und äh, Wer kennt das nicht, entweder auf der, auf der empfangenen oder auf der sendenden Seite den Spruch, ich brauche noch die Folien für meinen Vortrag bis Ende der Woche. Das unterbricht Arbeit, dann hängen andere Themen einfach in der Luft, das Dringende wird dann jetzt gemacht und diese Unterbrechungen sind in Unternehmen so häufig, dass ein, ein Sachbearbeiter meist nicht nur ein oder zwei oder drei Themen hat, die, die in der Luft schweben, sondern deutlich mehr. Das Gefährliche an dieser Schlange ist, sie ist nicht sichtbar. Ja, Wir sehen bei Wissensarbeit nicht, wenn sie sich auftürmt. Wenn, wenn das nicht an einem Aktenordner hängt, der dann auf dem Tisch liegt und, und dort liegen bleibt, oder wenn wir diese Arbeit nicht anderweitig sichtbar machen, dann ist es so, dass ein Mitarbeiter eine relativ große Warteschlange anhäufen kann, ohne dass das sichtbar wird. Das heißt, wir haben die Übersicht nicht, wir können es nicht managen, wir haben aber auch keine Vorhersagbarkeit oder Planbarkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns über Warteschlangen etwas Gedanken machen, weil der Default an vielen Stellen, gerade in schlechter gemanagten Teams halt ist, dass wir die Warteschlange der Anarchie überlassen. Sichtbare Warteschlangen sind häufig mehr oder weniger bewusst gestaltet. Die unsichtbaren seltener, die passieren einfach. Und das macht es für Unternehmer und Manager so spannend, darüber nachzudenken. Aber diskutieren wir mal ein paar Unterschiede zwischen den Warteschlangen. Wenn wir jetzt nochmal die Supermarktkasse und den, den Bahnschalter nehmen, dann muss man sich einfach nur mal den Fall von einer Oma vorstellen, die gerne zu ihren Enkeln fahren würde und ein Bahnticket kaufen möchte und eine ausführliche Beratung braucht und natürlich einen Platz reservieren möchte, und sich fragt, ob sie lieber Sonntag oder lieber Montag fährt oder lieber morgens oder lieber im ICE oder nicht. So eine Beratung kann schnell mal 45 Minuten dauern. Die Oma hat ja auch Zeit. Und weil sie keine Bahncard hat, wird die Fahrt relativ teuer. Das heißt, die Bahn ist auch bereit, diese 45 Minuten da rein zu investieren. Sie verdient ja da auch noch Geld dran. Für diejenigen, die hinter der Oma am Schalter stehen, hätte der Schalter eine eigene Schlange, so wie ein Supermarkt. Die würden ja freidrehen. 45 Minuten einer Oma zuhören, wie die eine Fahrkarte kauft, könnte ich nicht. Und das ist der Grund, warum es bei der Bahn eine Warteschlange für mehrere Schalter gibt, damit wenn so eine Oma einen Fahrkartenschalter blockiert, sagen wir mal einen von vier Stück, dann läuft hier der Fahrkartenverkauf noch mit drei Schaltern weiter. Das heißt, die Warteschlange wird zwar langsamer abgearbeitet, aber sie wird weiterhin abgearbeitet. Eine gemeinsame Schlange für mehrere Schalter sorgt also für mehr Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit, was die Termine angeht. Und wer Termine abgeben muss, der tut sich hier leichter. Das heißt, für Sie ist die Frage, dort wo Sie einen Arbeitsvorrat haben, dort wo Sie Warteschlangen in Ihrem System haben, dort wo Sie Arbeit delegieren, wie läuft das denn ab? Kommt die Arbeit zu Ihnen auf den Tisch und Sie geben sie einer Person? Das heißt, Sie machen ein Early Binding of Resources. Sie binden das an diese Person und diese Person hat dann ihre eigene Warteschlange. Oder haben Sie eine gemanagte Warteschlange? Arbeit kommt ins Team rein, kommt in die Warteschlange und, und wenn die Warteschlange so weit abgearbeitet ist, dass jeder Arbeitspaket dran ist, dann wird halt geguckt, wer dann Zeit hat und der macht die Arbeit dann. Haben Sie also viele Warteschlangen, eine pro Mitarbeiter, oder haben Sie eine gemeinsame und mehrere Mitarbeiter? Macht einen Riesenunterschied im Systemverhalten. Einfach nur als Beispiel. Was passiert denn, wenn eine Person krank ist und ausfällt? Für drei Wochen. Muss dann nur die aktuelle Aufgabe übergeben werden? Oder muss die aktuelle Aufgabe und der ganze Arbeitsvorrat für vielleicht zwei Wochen abgegeben werden, verteilt werden, Müssen Terminzusagen verschoben werden, müssen Terminzusagen von mehreren Mitarbeitern verschoben werden, weil, weil diese jetzt natürlich terminierte Arbeitspakete von der ausgefallenen Person übernehmen, verschieben sich selber bei ihnen die Termine. Was passiert denn da? Es lohnt sich, bewusst über Warteschlangen nachzudenken. Eine bewusste Warteschlange und eine späte Zuordnung zum Bearbeiter hilft hier. Ja, Ausfälle sind schneller bewältigt, also vor allen Dingen für den Manager schneller bewältigt. Wenn, wenn es eine gemeinsame Warteschlange gibt, dann ist es von Organisation her egal, ob drei oder vier Mitarbeiter gerade da sind. Wenn aber ein Mitarbeiter ausfällt und sein ganzer Arbeitsvorrat verteilt werden muss und die anderen Mitarbeiter sind auch schon voll, dann hat man langwierige Diskussionen. Kannst du das nicht doch? Kannst du das da rein verschieben? Können wir die Termine? Das ist alles Zeit, die einem Teamleiter oder Gruppenleiter fehlt. Das sind alles potenzielle Konfliktquellen. Wenn einer gemeinsamen Warteschlange werden Termine zuverlässiger. Ja, wenn, wenn dann doch mal ein Arbeitspaket relativ groß sein sollte und man das, hat das vorher nicht gesehen, dann ist das wie im Beispiel der Oma. Die Warteschlange läuft weiter. Nicht alle Termine verrutschen. Alle verrutschen ein bisschen, aber keine verrutschen so richtig katastrophal. Und ein Punkt, der mir wichtig ist, den ich besonders gut finde. Die Mitarbeiter können sich mehr selber organisieren. Wenn es eine sichtbare, gemeinsame Warteschlange gibt und die Mitarbeiter ziehen sich die Arbeit aus dieser Warteschlange und bearbeiten die, dann kann die Verteilung der Arbeit selber laufen und es muss nicht ein Teamleiter geben, der die Arbeit mundgerecht weitergibt. Jetzt kann man sagen, das ist doch die Aufgabe des Teamleiters. Nee, finde ich nicht. Die Aufgabe des Teamleiters ist, am Prozess zu arbeiten und nicht im Prozess als Arbeitsverteiler. Das heißt, wenn wir hier Zeit schaffen für den Teamleiter, nicht im Prozess zu arbeiten, sondern sich Gedanken über den Prozess zu machen, dann helfen wir ihm, den Wald als Wald zu erkennen und nicht in der Vielzahl der Bäume unterzugehen. Eben hatte ich das Beispiel von einem niedergelassenen Arzt für, für lange Wartezeiten auf einen Termin. Aber ich hatte auch gerade ein, ein sehr konkretes Erlebnis. Bei uns ist nämlich der Kühlschrank zu Hause kaputt gegangen. Und weil ich nicht sicher war, was es war, wollte ich einen Monteur anrufen. Und Da hieß es ja kein Problem, der Monteur kann kommen in äh, elf Tagen habe ich den Leuten am Telefon einen Vogel gezeigt und gesagt, das kann nicht angehen. Ich kann nicht elf Tage auf dem Monteur warten, bis ich weiß, ob der Kühlschrank endgültig kaputt ist oder noch repariert werden kann. Das muss schneller gehen. Es ging dann auch schneller. Fünf Tage. Super. Das hat mich von der Marke weggebracht. Ich habe die Marke, die ich damals hatte, jetzt nicht nochmal gekauft. Einfach nur dieses Erlebnis im Service. Diese fünf Tage Wartezeit war mir zu viel. Ich habe einen neuen Kühlschrank bestellt. Und da hieß es in der Bestellung, ja, es sind ein bis drei Tagen lieferfähig, kein Problem. Und dann hatte ich die Bestellung raus und dann war ich am Haken und dann hieß es, ja, wir kommen dann in zwölf Tagen. Dachte ich, super, ihr habt doch einen Vogel. Geht das nicht schneller? Ja, geht schneller. Waren dann auch wieder sechs Tage. In Summe mit allem Drum und Dran hatte ich drei, drei Wochen lang keinen Kühlschrank. Das ist ein schlechtes Erlebnis. um mein Ergebnis ist, die eine Hausgerätemarke kaufe ich nicht mehr wegen des Service. Und bei dem anderen Versender kaufe ich nicht mehr, weil der es einfach nicht geschafft hat, seine Zusagen auf der Webseite einzuhalten und mich nur verärgert hat. Warteschlangen sind wichtig. Sie können mit kurzen Warteschlangen Ihre Kunden glücklich machen oder Sie können mit langen Warteschlangen Ihre Kunden verärgern. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie Warteschlangen sehen, dass Sie das begreifen, dass die Warteschlangen existieren und dass die Warteschlangen gemanagt werden müssen. Dass sie auch einen Plan haben, wie sie rechtzeitig mit Kapazität antworten, wenn so eine Warteschlange mal anwägt, anwächst. Mal ganz ehrlich, die Monteure, die mir den Kühlschrank die Treppen hochtragen sollten und aufstellen sollten, sind die so teuer? Zwei Mann und ein LKW ist das so teuer, dass man da wirklich wie beim, wie beim niedergelassenen Arzt tagen muss. Die müssen immer ausgelastet sein und die müssen immer was zu tun haben. Und wenn die mal zwei Prozent der Zeit rumstehen, dann haben wir was falsch gemacht und können was einsparen. Ist es das wert, die Kunden so zu verärgern, indem wir diese Ressource über das Interesse der Kunden stellen? Habe ich eine klare Meinung zu. Und für Sie ist hier eine Riesenchance, sich positiv abzuheben. Anderen Anbietern ist es klar, dass nicht immer eine lange Wartezeit akzeptabel ist. Und dass nicht nur die Kunden vielleicht weggehen, sondern dass die Kunden vielleicht auch wegsterben. Also nehmen wir mal das Beispiel von der Notaufnahme im Krankenhaus. Dort ist es so, dass die Warteschlange nicht so sehr nach, wer zuerst kommt, mal zuerst organisiert ist, sondern nach Dringlichkeit. Wer wirklich dringend drangenommen wird, schafft es auch im Krankenhaus relativ dringend und schnell drangenommen zu werden. Für viele Menschen ist das Erlebnis in der Notaufnahme aber, dass sie hingegangen sind und dann drei Stunden erstmal rumgesessen haben. Warum? Naja, weil sie keinen echten Notfall hatten. Und die wurden dann halt depriorisiert und kamen dann irgendwann dran, wenn Kapazität frei war. Spannend an dem Beispiel Notaufnahme und vor allen Dingen an der Reihenfolge nach Dringlichkeit ist, dass wir diese echte Priorisierung innerhalb der Warteschlange in den anderen Beispielen eigentlich nicht haben. Wir haben das kaum, dass in einer Warteschlange in irgendeiner Weise priorisiert wird. Also natürlich kann man wenn man nur eine Sache kaufen will, am Supermarkt fragen, ob man mal vor darf und man wird meistens vorgelassen, das ist ja auch gar kein Problem. Aber vom Supermarkt selber ist das organisatorisch nicht vorgesehen. Für ein Unternehmen ist es aber wichtig, denn gerade wenn man sich Projekte anguckt, ist der wirtschaftliche Nutzen von Projekten doch sehr stark unterschiedlich. Und insofern ist es schon sehr wichtig zu entscheiden, hier ist ein Projekt, das wir schnell an den Markt kriegen müssen, weil wir da ein riesiges Potenzial haben. Und hier ist ein Projekt, das ist auch wichtig, weil sich meinetwegen ein Gesetz ändert. Aber das hat noch ein bisschen länger Zeit. Da diese Frage der Priorisierung so wichtig ist, will ich da in fünf Wochen noch mal eine eigene Episode zu machen und an dieser Stelle einfach nur einwerfen. Eine Warteschlange kann man auch wunderbar durchpriorisieren und nicht einfach nur First Come, First Surf bearbeiten. Was wir bei uns im Engineering gemacht haben, ist, dass wir Wartezeiten teilweise doppelt genutzt haben. Wir hatten die Situation, dass die Arbeitsaufträge, die wir im Engineering gekriegt haben, die Unterlagen, die wir gekriegt haben, teilweise so in sich widersprüchlich waren und fehlerhaft waren, dass eigentlich am Anfang jedes Auftrags eine, eine Klärung lief, welche Vorgaben aus welchen Dokumenten denn jetzt anzuziehen sind. Was wir gemacht haben, ist, dass wir die Wartezeit genutzt haben, die die Aufträge am Anfang hatten, indem wir, Gleich, wenn ein Auftrag reingekommen ist, einmal über die Aufträge geguckt haben, alle Unterlagen gesichtet haben, alle Fragen aufgeschrieben haben und die Fragen erstmal wieder zurückgespielt haben. Danach kam der Auftrag in die Warteschlange und wenn er dann tatsächlich bearbeitet werden konnte, dann waren schon viele Antworten wieder da und wir hatten eine bessere Datenlage, auf der wir dann auch schneller ein vernünftiges Ergebnis erzeugen konnten. Das heißt, wir haben die Wartezeit dann einfach doppelt genutzt. Auch so kann man Warteschlangen tatsächlich sinnvoll einsetzen. Eine Buchempfehlung, Achtung, das Buch selber nicht so sehr für Manager und Unternehmer, dafür ist es tatsächlich zu trocken, zu theoretisch, ist Factory Physics. Factory Physics ist ein ganz, ganz spannendes Lehrbuch, was sich ganz intensiv mit Warteschlangen auseinandersetzt, eigentlich für den Bereich Produktion, Produktionsorganisationen. Es geht dort um, um Fertigung und, und um Lean und, und wie, sind, wie werden Warteschlangen gemanagt und wie werden, wie werden Bestände in der Produktion gemanagt und, und, und. Aber dort kann man auch wahnsinnig viel rausziehen. Also wer sich wirklich für die, für die Hintergründe interessiert, kann da mal reingucken. Was können wir daraus lernen? Na, ganz einfach. Bewusstes Management von Warteschlangen. Völlig unsexy, aber sehr ergiebig. Eben gerade, weil es so viel vernachlässigt wird. Schlangen, Warteschlangen müssen designt werden, sie müssen gestaltet werden, weil wir mit den, dem warteschlangen einen Großteil der Durchlaufzeit beeinflussen und dadurch beeinflussen, ob wir in der Abteilung schnell oder langsam sind. Wenn wir das nicht tun, dann stellt sich irgendein Verhalten ein und nicht selten ist das dann ein mindestens grenzwertig anarchisches Verhalten, Gesetz der Stärkeren, wer zu, am lautesten schreit, wer die besten Verbindungen hat, der kriegt halt seine Sachen gemacht und die anderen müssen hinten anstehen. Aber auch das Thema geordnete Reihenfolge. Arbeiten wir FIFO first In first out? Also wer zuerst kommt, mal zuerst? Oder gibt es eine sinnvolle Reihenfolge nach Wert gestaffelt, in der wir Themen bearbeiten? Und, und wenn wir eine Reihenfolge aufstellen, sind das dann Abteilungsziele? Oder haben wir nach Unternehmenszielen oder haben wir gar nach Kundenzielen priorisiert? Wichtige Fragen. Reden wir noch drüber. Aber auch wenn alle Warteschlangen bewusst gestaltet werden, ist es so, dass ein Großteil der Durchlaufzeit für ein Arbeitspaket in der Abteilung immer noch im Warten besteht. Die meisten Wartezeiten sind nicht bewusst gestaltet und daher auch nicht optimiert. Und wie viel und was das für Auswirkungen hat, das will ich nächste Woche erläutern, wenn ich den Zusammenhang zwischen Durchlaufzeit und Arbeitszeit diskutieren will. Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten.